ganz viele Veranstaltungen eingetragen werden und die App damit gar nicht mehr nutzbar wird, sei es, weil die Liste zu voll ist oder die Daten, die vom Server geholt werden, einfach zu viele werden. Äh, da wäre dann eine Lösung, äh, dass man serverseitig Rate Limits einbaut. Das heißt, dass jetzt von einem Account zum Beispiel nur zehn Veranstaltungen pro Tag eingetragen werden können, was ja vor allem bei sowas schon ein recht hoher Wert ist. Äh, die Flyer-Funktion könnte prinzipiell auch äh, zugesperrt werden, da könnte man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 Und aus dem Grund wollen wir das alles mit ähm, einer Verbindung übers äh, Onion-Netzwerk führen. Genau, zum Ausblick. Ähm, wir wollen dann Peer-to-Peer-Sharing machen, also dass man ähm, die Veranstaltung und Flyer halt Peer-to-Peer -peer über Handys sharen kann, wie zum Beispiel QR-Code oder so. Und ähm, ja, die Demosprüche-Sammlung, also eine Art von Dating-App für Demosprüche.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 Ja, vielen Dank, liebe Demo-Alpakas. Wollt ihr noch einmal drauf drücken? Auf das Dings wieder? Schön. Dankeschön. Ähm, ja, super cool. Ich freue mich sehr auf die, auf die mate demo Wann findet die statt? 16:30 Uhr. Oh. Uh. Oh. können wir sie ein bisschen vorverlegen? Wäre möglich. Okay. Da müsste man jetzt mobilisieren, aber vielleicht geht das ja auch über die App, oder? Demo fängt früher an. Ja. Okay, cool. Wäre, wäre vielleicht ganz cool, ähm, weil.